Was ist gefährlicher als Zigarettenrauben? Gleise, ein Zug ist vorbei. Zwei Blondinen wollen eine Auto machen. Kommen sie jetzt zu ihrem Auto? Sagt die eine Meter, Wir haben ja dann Platten, sagt die andere. Na ein Glück nur unten. <lacht>